In diesem Video betrachten wir eine ganz spezielle, expertenorientierte Methode, die tatsächlich sogar sehr verbreitet ist, nämlich die heuristische Evaluation. Heuristische Evaluation, das klingt jetzt nicht gerade so nach einem Begriff, der unglaublich einfach greifbar ist, aber tatsächlich ist es gar nicht so kompliziert. Wir schauen uns einfach mal die Details an. Bei der heuristischen Evaluation geht es darum, dass wir die Einhaltung von Richtlinien oder Best Practices oder Erfahrungswerten, sogenannten Heuristiken, überprüfen wollen. Das heißt, wir gucken uns einfach an, sind bestimmte Richtlinien eingehalten, wird auf bestimmte Best Practices geachtet oder gibt es vielleicht bestimmte Erfahrungswerte, die man berücksichtigen sollte in einem ganz speziellen Fall, den wir hier untersuchen wollen. Man identifiziert dabei zum Beispiel, ob es Inkonsistenzen gibt, ob irgendwelche Interaktionsmöglichkeiten fehlen oder ob auch andere Dinge nicht eingehalten sind, zum Beispiel von der Positionierung der Elemente her, die üblicherweise eingehalten werden sollten. Heuristiken können sogar auch noch ein bisschen weiterführen, dass sie eben auch so ein bisschen über die reine Gestaltung einer Nutzerschnittstelle hinausgehen, sondern dass man vielleicht auch so ein bisschen den Prozess noch mitbeleuchtet. Aber das, was wir hier in dem Video hauptsächlich betrachten wollen, ist halt die heuristische Evaluation für Nutzerschnittstellen, sodass wir also überprüfen, ob innerhalb einer Nutzerschnittstelle diese richtigen Best Practices und Erfahrungswerte eingehalten werden. Wie ist der prinzipielle Ablauf? Die heuristische Evaluation muss natürlich wie viele Methodiken auch vorbereitet werden. Was man macht, ist, man wählt zunächst aus, für welche Nutzeraufgaben man die entsprechende Validierung durchführen möchte. Das ist hier auch wieder ganz wichtig. Beim Usability Engineering geht es ja generell darum, dass man sich immer auf bestimmte Aufgaben der Nutzerinnen und Nutzer fokussiert. Und auch bei der heuristischen Evaluation sollte man eben diese Grundlage nehmen und sich auf diese Aufgaben fokussieren und dann für diese Aufgaben durchspielen und überprüfen, sind denn die entsprechenden Richtlinien, um die es dann geht, eingehalten. Und was wir dann noch auswählen müssen, sind die passenden Richtlinien. Das gehört dann ebenfalls mit zum Ablauf dazu zur Vorbereitung, das heißt wir wählen hier die entsprechenden Heuristiken aus und wenn wir dann beides ausgewählt haben, dann geht es in die Durchführung und bei der Durchführung machen wir einfach folgendes, wir nehmen uns den aktuellen Stand der Nutzerschnittstelle und laufen die Aufgaben, die dann ausgewählt wurden in der Vorbereitung, entsprechend mit dieser Nutzerschnittstelle durch und überprüfen wiederum bei jedem Schritt der Aufgaben, ob denn letztendlich die ausgewählten Heuristiken bei diesen Aufgaben oder bei der Gestaltung der Nutzerschnittstelle für diese Aufgaben entsprechend berücksichtigt sind. Und wenn dem nicht so ist, dann müssen wir das natürlich entsprechend notieren und vielleicht auch ein paar Details mehr dazu notieren, um halt klar zu machen, warum betrachten wir jetzt diese Heuristik an der Stelle als nicht eingehalten. Und zum Schluss kann man dann das Ganze auswerten. Hier steht jetzt Zusammenführung der Ergebnisse. Es ist nämlich ganz wichtig, man hat bei einer solchen heuristischen Evaluation typischerweise nicht nur einen Satz von Ergebnissen, sondern mehrere Sätze von Ergebnissen, denn bei der Durchführung steht ja auch mehrfaches Durchlaufen der Aufgaben mit der entsprechenden Nutzerschnittstelle. Man sollte also mehrfach diese Aufgaben durchlaufen, wenn möglich mit mehreren Personen, entsprechenden Experten, die halt zum Beispiel diese Heuristiken kennen, sodass man einfach mehrere Ergebnisse bekommt, die man dann eben auswerten kann und diese kann man dann zusammenführen. Was ist der Grund dahinter? Das ist relativ einfach. Bei Heuristiken ist es selten so, dass Sie jetzt einen Satz von Heuristiken zum Beispiel komplett in Gänze immer gleichwertig betrachten. Da braucht man einfach unterschiedliche Menschen, die vielleicht den Fokus jeweils immer so ein bisschen woanders legen und dadurch bekommt man einfach eine gute Mischung von Ergebnissen, die man hinterher zusammenführen kann und dann kann man zum Beispiel sehen, welche Sachen wurden denn zum Beispiel von allen Expertinnen und Experten betrachtet, welche Sachen wurden vielleicht nur von manchen erkannt und welche Sachen wurden vielleicht von nur einer einzigen Person erkannt und da vielleicht auch noch mit einer gewissen Unsicherheit, sodass man einfach vielleicht auch gleich so eine gewisse Priorisierung für die Ergebnisse daraus bekommt. Das heißt, wir gucken uns, wie gesagt, für eine bestimmte Aufgabe das Ganze mehrfach an, mit mehreren Personen, die sich das ansehen. Das können übrigens auch, ich habe jetzt hier gerade von Experten gesprochen, das können übrigens auch Personen sein, die Domänenexperten sind. Das müssen gar nicht unbedingt Experten der entsprechenden Methodik sein, aber die einfach genügend Erfahrung und genügend Wissen zu diesem Thema haben. Gut, schauen wir uns diese Bereiche etwas genauer an. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel vorbereitet. In diesem Beispiel wird jetzt ein Anmeldedialog gezeigt, der aus den typischen Elementen besteht, sowas wie Vorname, Name, Straße und Wohnort. Und es gibt unten zwei Buttons, nämlich Abbrechen und OK. Dieser Dialog ist jetzt Teil einer Aufgabe, nämlich der Aufgabe, dass man sich irgendwo anmeldet bzw. registriert. Und jetzt kann es sein, dass man irgendeine Heuristik hat, die in einer entsprechenden Sammlung auftaucht. Und diese Heuristik sagt jetzt zum Beispiel immer, der OK-Button okay ist in Dialogen immer unten rechts. Das ist jetzt eine relativ einfach und relativ klar formulierte Heuristik und man kann sie jetzt hier an diesem Beispiel relativ gut überprüfen und stellt dann auch fest, ja, hier ist tatsächlich der OK-Button okay unten rechts gelandet. Das heißt, diese Heuristik ist hier an dieser Stelle eingehalten. Aber tatsächlich sind nicht alle Heuristiken, von denen man so redet so auf diesem recht detaillierten Niveau und vielleicht auch so, so einfach gefasst. Es gibt nämlich unterschiedliche Quellen von Heuristiken, die man berücksichtigen kann und vielleicht auch sollte und die könnten auf unterschiedlichen Abstraktionsleveln sein. Die erste Gruppe, die wir hier haben, sind globale Grundsätze, die man berücksichtigen kann. Da gibt es zum Beispiel die Interaktionsprinzipien, die in der DIN EN ISO 9241-110 festgehalten sind. Dafür gibt es auch ein anderes Video. Die hießen früher mal Grundsätze der Dialoggestaltung, wurden dann jetzt etwas überarbeitet und heißen jetzt Interaktionsprinzipien, sind aber auf jeden Fall immer noch gültig und die sind halt auf einem etwas allgemeineren Level gehalten. Ebenfalls recht allgemein gehalten sind die Guidelines von Nielsen und Molich. Da gibt es auch noch Guidelines von ganz anderen Größen im Bereich des Usability Engineerings, die man hier auch heranziehen könnte. Die von Nielsen und Molich, auf die gehen wir auch gleich nochmal kurz ein, sind tatsächlich aber die bekanntesten hier an dieser Stelle. Dann kann es auch etwas konkreter werden. Es kann zum Beispiel technologiespezifische Richtlinien geben. Da gibt es zum Beispiel von Google herausgegeben für das Material Design von Apps für Google-Geräte gibt es Material Design Guidelines und Prinzipien, die man einhalten sollte. Die sind auch entsprechend auf einer Website zusammengefasst. Man kann die entsprechend durchgehen, kann sie überprüfen. Man sollte sie allerdings tatsächlich schon kennen, wenn man dann entsprechende Apps entwickelt. Aber es gibt auch für andere Technologien entsprechende Guidelines. Es gibt zum Beispiel diverse Sammlungen von Web-Usability-Guidelines. Ich habe jetzt hier mal eine aufgeführt von userfocus.co.uk. Das ist eine Sammlung von einer Firma, die User Experience Consulting macht und einfach über die Jahre entsprechende Guidelines zusammengetragen hat und diese dann zur Verfügung stellt. Tatsächlich gibt es für andere Plattformen und für andere Umgebungen natürlich auch noch entsprechende spezifische Guidelines. Da muss man dann immer entsprechend suchen, wenn man also etwas zum Beispiel für das Windows-Betriebssystem gestaltet, dann sollte man sich die Guidelines für das Windows-Betriebssystem ansehen, was man da also bei der entsprechenden Implementierung von Nutzerschnittstellen beachten sollte. Das sind also technologiespezifische Bereiche und dann gibt es auch noch domänenspezifische Richtlinien. Ich habe hier mal aufgeführt zum Beispiel die Medizintechnik. Da gibt es immer bestimmte Richtlinien, die berücksichtigt werden müssen. Wir haben aber auch zum Beispiel Usable Security und Privacy, ein ganz anderes und recht wichtiges und auch umfangreiches Thema. Auch hier gibt es spezielle Guidelines, die sich nur auf Security und Privacy beziehen, aber eben auch bestimmte Domänen, zum Beispiel für Leitstellen und Leitstände gibt es auch entsprechende Richtlinien, die zu berücksichtigen sind. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele für solche Richtlinien an. An, um das noch besser zu verstehen. Ich habe jetzt hier mal auf der nächsten Folie erstmal einen Auszug aus den Heuristiken von Nielsen und Molich. Und diese Heuristiken sind ja, wie gerade gesagt, auf einem etwas abstrakteren Niveau angesiedelt. Und die erste, die ich jetzt hier zum Beispiel mal benennen möchte, ist die Frage, ist denn der Systemstatus sichtbar? Und rechts haben wir hier wieder diesen Anmelden-Dialog, den wir vorher schon hatten, mit dem man dann sich bei einer Website oder wo auch immer entsprechend anmelden kann und die Frage ist jetzt an dieser Stelle, ist der Systemstatus sichtbar? Und mit Systemstatus ist jetzt hier an dieser Stelle gemeint, dass also klar sein muss, was die Nutzerinnen und Nutzer als nächstes tun müssen oder worauf sie vielleicht warten müssen. Und dadurch, dass der gesamte Dialog halt hier aufpoppt, ist der Systemstatus an sich sichtbar. Es ist also klar, wir müssen hier an dieser Stelle Daten eingeben und das System erwartet also eine Eingabe von uns und dementsprechend ist der Systemstatus hier sichtbar. Eine andere Heuristik aus diesem Satz stellt die Frage, ist das Design ästhetisch und minimalistisch? Gut, über Design lässt sich jetzt letztendlich streiten. Ich habe jetzt hier natürlich eine vereinfachte Darstellung einer Nutzerschnittstelle gemacht. Das heißt, wenn Sie diese Heuristik dann entsprechend überprüfen an relativ frühen Prototypen, die zum Beispiel noch auf Skizzen-Ebene oder eben auf Wireframe-Ebene sind, dann ist es sicherlich ein bisschen schwierig zu sagen, ist das Design ästhetisch und minimalistisch? Wo man vielleicht schon so ein bisschen drauf gucken kann, ist es minimalistisch? Aber Ästhetik ist natürlich eine Sache, die kommt vielleicht erst etwas später im gesamten Prozess, wenn man sich also nicht mehr nur damit beschäftigt, welche Elemente brauche ich prinzipiell und wie ordne ich sie an, sondern wenn man sich dann auch noch darüber Gedanken macht, wie gestalte ich das Ganze zum Beispiel farblich ja, oder welche Schriftarten verwende ich? Solche Fragen kommen mir dann auch irgendwann noch hinzu. Da kommt dann vielleicht der Bereich Ästhetik noch mit rein. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, für den Dialog, so wie er hier dargestellt ist, erscheint zumindest minimalistisch zu sein. Es wird also nicht mehr abgefragt, als vielleicht für diesen Anmeldeprozess unbedingt notwendig. Es gibt noch eine weitere Heuristik, die ich jetzt hier zeigen möchte. Das ist nämlich die Heuristik, die fragt, sind Hilfe und Dokumentation vorhanden. Das ist tatsächlich eine Sache, wenn wir uns diesen Dialog hier ansehen, da ist nichts in der Richtung vorhanden. Man kann jetzt natürlich bei Vorname und Name noch relativ gut wissen, was man da vielleicht einträgt. Bei Straße, ja, wenn man jetzt natürlich eine Straße angeben möchte als Adresse, aber was ist, wenn man eigentlich nur eine Postleitzahl hat? Das ist ja manchmal bei Firmen so der Fall. Gleiches gilt natürlich beim Wohnort. Muss ich nur den Wohnort angeben? Muss ich auch die Postleitzahl angeben? Das könnten Fragen sein, die Nutzerinnen und Nutzer hier vielleicht haben und es gibt aber keine Hilfe, die die Nutzerinnen und Nutzer vielleicht darauf hinweist, was man hier korrekt eingeben muss. Es gibt auch keine Beispiele. Dementsprechend könnte man hier vielleicht die Anwendung der Heuristik verneinen. Eine weitere Heuristik fokussiert sich dann so ein bisschen auf die Frage, ob Fehler vermieden werden. In diesem Fall geht es ja darum, dass man beliebige Inhalte hier eingeben kann. Es könnte natürlich jetzt sein, dass man sich bei der Straße verschreibt oder eben beim Wohnort. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wird das hier wirklich vermieden oder nicht? Das müsste man ausprobieren. Das ist jetzt natürlich an dieser Stelle für diesen Prototypen nur schwer überprüfbar. Hier bräuchte man tatsächlich dann schon etwas wie einen interaktiven Prototypen, um sowas vielleicht zu überprüfen. Aber auch da kann es ja vielleicht sein, dass man schon zusätzliche Dokumentation zu den Prototypen hat und weiß, prinzipiell sollen hier dann in Zukunft sollen bestimmte Fehler vermieden werden. Im Moment ist es noch nicht implementiert, aber das wird kommen. Und dann kann man entsprechend entscheiden, wie man hier die Antwort auf die Frage entsprechend geben kann. Gut, und dann gibt es noch eine weitere Heuristik, die ich hier ansprechen möchte. Das ist nämlich die Frage, gibt es Unterstützung bei Fehlern? Auch das ist vielleicht eine Sache, die man eher dann bewerten kann, wenn es dann eben um einen interaktiven Prototypen geht. Das ist eben auf der Ebene von Skizzen manchmal ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, wenn sie eben noch nicht weit genug ausgearbeitet sind. Aber auch hier gilt, wenn man eben schon genügend Informationen darüber hat, dann kann man das hier vielleicht besser beantworten als sonst. Gut, da sieht man also, diese etwas allgemein gehaltenen Richtlinien sind dann eben auch manchmal etwas schwer zu bewerten, je nachdem, wie weit der Prototyp entsprechend ausgebaut ist. Schauen wir uns mal einfach ein paar technologiefokussiertere Richtlinien an. Vielleicht kann man mit denen ja dann schon etwas besser Dinge bewerten. Ich habe mir hier jetzt als Beispiel dann die Web-Usability-Guidelines von dieser UX-Consulting-Firma herausgesucht von User Focus und insgesamt ist das eine relativ große Sammlung von Guidelines. Es sind 247 Richtlinien und die Anzahl ist steigend, also wahrscheinlich, wenn Sie das Video irgendwann mal gesehen haben, dann wird Ihnen wahrscheinlich auffallen, oh, da ist noch eine hinzugekommen. Letztendlich wurden diese Guidelines in unterschiedlichen Projekten gesammelt, sicherlich auch basierend auf anderen Guidelines, die irgendwo anders gefunden wurden. Und sie wurden natürlich auch in den Projekten entsprechend validiert oder sind einfach auch Ergebnisse von entsprechendem Wissen, was eben mit äh, Nutzertests zum Beispiel entsprechend generiert wurde. Und diese Guidelines decken ganz unterschiedliche Bereiche ab. Zum Beispiel fokussieren sie sich auf, wie gestalte ich prinzipiell die Homepage, also die Einstiegsseite für eine Website, wie gestalte ich bestimmte Aufgaben, Abarbeitungen oder wie gestalte ich zum Beispiel die Dateneingabe. Ich habe jetzt auch hier wieder ein paar Beispiele rausgesucht, wieder für den entsprechenden Dialog. In diesem Fall, da es wie gesagt über 200 Guidelines sind, ist es auch wieder nur ein sehr kurzer Auszug. Aber eine Guideline sagt, Field, Labels und Forms clearly explain what entries are desired. Ich bin jetzt hier bewusst beim Englischen geblieben, weil die Guidelines halt in Englisch formuliert sind. Und letztendlich geht es hier an der Stelle darum, die entsprechenden Labels für die einzelnen Eingabefelder sollten entsprechend eindeutig erläutern, welche Eingabe entsprechend erwartet wird. Und wenn wir uns jetzt hier den Dialog auf der rechten Seite so ansehen, dann ist das für Vorname und Name vielleicht noch einigermaßen klar. Bei Straße ist aber zum Beispiel so ein bisschen die Frage, soll ich denn eigentlich hier auch die Hausnummer mit eingeben? Oder eben beim Wohnort soll ich hier auch die Postleitzahl mit eingeben? Das könnte also unter Umständen unklar sein. Das heißt, hier kann man diese Guideline unter Umständen nicht einfach mit, ja, passt oder passt eben nicht beantworten. ist also so ein bisschen so eine Mischantwort, die wir hier geben könnten. Die nächste Guideline, die da drin steht, sagt dann, there is a clear distinction between required and optional fields. Also entsprechende optionale Felder sollten anders gestaltet sein als erforderliche Felder. Und hier ist es tatsächlich gar nicht angegeben, welches Feld jetzt optional ist oder welches tatsächlich gefordert ist. Es kann natürlich sein, dass hier alle Felder gefordert sind. Dann ist es in dem Fall auch natürlich konsistent. Aber es kann natürlich auch sein, dass kein Feld wirklich gefordert ist. Üblicherweise hat man ja in Dialogen dann irgendwo eine klare Markierung, zum Beispiel durch einen Stern, welches Feld dann jetzt tatsächlich optional ist oder welches entsprechend erforderlich ist. Und eine dritte Heuristik, die ich hier noch benennen wollte, sagt, Labels are close to the data entry fields. For example, Labels are right justified. Da geht es also jetzt tatsächlich darum, dass einfach die Labels rechtsbündig sind und das entsprechende Eingabefeld dann linksbündig, zumindest in den Kulturkreisen, in denen von links nach rechts gelesen wird. Und hier sieht man auch, dass sich manchmal eben diese Heuristiken auch sehr zum Beispiel mit den Design-Pattern ähneln. Und damit leiten wir eigentlich dann auch schon über zu dem entsprechenden nächsten Bereich in diesem Video. Es geht nämlich darum, wo kriege ich denn eigentlich solche Heuristiken her? Ja, ich habe jetzt natürlich ein paar Beispiele genannt, aber es gibt noch mehr, wo man vielleicht nachsehen könnte, um sich entsprechende Heuristiken zu besorgen. Zum einen gibt es gesetzliche Verordnungen, die häufig zu berücksichtigen sind. Die können auch teilweise ganz domänenspezifisch sein. Ich hatte ja vorhin schon das Thema angesprochen mit der Medizintechnik oder zum Beispiel in Leitstellen. Da gibt es oft entsprechende Verordnungen, die dort Berücksichtigungen finden müssen, wo man dann eben auch entsprechende Heuristiken daraus ableiten kann. Dann gibt es bestimmte Normen, die irgendwo eingehalten werden müssen. Dann die eben bereits angesprochenen Design-Pattern, auch die können teilweise sehr hilfreich sein. Um halt zu überprüfen, wurden diese eingehalten und damit sind sie dann letztendlich auch Heuristiken. Dann gibt es eben Hersteller- und Plattformabhängige Style-Guides, auch da sollte man grundsätzlich nachsehen, wenn man sich also dafür entscheidet, für eine bestimmte Plattform etwas zu gestalten. Es gibt Unternehmensrichtlinien, die vielleicht eine Berücksichtigung finden sollten. Und es gibt teilweise eben auch noch projektspezifische Richtlinien, zum Beispiel Style Guides, die hier auch relevant sein könnten. Ganz wichtig bei dem relativ großen Zoo an Guidelines. Sie müssen grundsätzlich diese Guidelines so auswählen, dass sie entsprechend zum Projekt passen. Es macht keinen Sinn, alle möglichen Guidelines immer überall Einzusetzen. Es gibt sicherlich so Verfechter, die sagen, es reicht, wenn man die von Nielsen und Molich immer wieder sich betrachtet. Andere sagen, nein, es reicht nicht. Man muss auch immer diesen Standard und diesen Standard und diesen Standard noch mit berücksichtigen. Tatsächlich ist es so, es ist ganz wichtig, dass die Guidelines grundsätzlich zu dem Kontext passen müssen, in dem wir uns bewegen. Und dazu gehören eben unter Umständen die passenden Normen. Dazu gehören gegebenenfalls auch allgemeinere Guidelines, die für den Kontext passend sind. Aber dazu gehören vielleicht auch technologiespezifische Guidelines. Da muss man also ein gewisses Fingerspitzengefühl haben. Jetzt ist die Frage, wie wähle ich denn jetzt die passenden Richtlinien aus, wenn ich also so viele Möglichkeiten habe? Also zum einen ist es so, Sie sollten die kontextbezogenen Richtlinien bei der Ist-Analyse im Usability Engineering Prozess entsprechend erfahren haben. Das heißt, Sie sollten mit den Nutzerinnen und Nutzern gesprochen haben und dabei erfahren haben, oh, da gibt es entsprechende Guidelines, die ich sicherlich benutzen sollte. Manchmal ist es aber auch so, dass es einfach schon etablierte Verfahren oder Vorgehensweisen oder eben etablierte Strukturierungen gibt. Auch die sollte man dann entsprechend nachnutzen, weil sie eben im entsprechenden Anwendungskontext bereits validiert sind und dort auch bekannt sind. Was ebenfalls bei der Auswahl von Heuristiken wichtig ist, dass sie entsprechende Zielgruppen benutzen. Da gibt es unterschiedliche Zielgruppen, die manchmal eine Rolle spielen, zum Beispiel Inhouse versus externe Benutzer oder eben auch Gelegenheitsnutzung im Gegensatz zu einem Expertensystem. Bei Gelegenheitsnutzung ist es halt so, dass sie ganz anders an ein System herangehen und sie brauchen unter Umständen viel mehr Hilfestellung und sie möchten viel mehr durch ein entsprechendes System geleitet werden, wohingegen es bei Expertensystemen zum Beispiel sehr, sehr oft um andere Aspekte geht, wo sie vielleicht weniger Hilfestellung brauchen aber dafür einfach zum Beispiel dass das System extrem effizient ist und das widerspricht auch manchmal bestimmten Richtlinien. Das heißt, Sie müssen auch hier entsprechend gucken, was habe ich eigentlich für eine Nutzerschaft und welche Guidelines passen denn jetzt für diese Nutzerschaft am besten. Und das heißt unter Umständen auch, dass man eben nicht gleich einen ganzen guideline satz verwirft, sondern dass man eben aus einem Satz auch individuelle Guidelines dann rauslesen muss, die dann eben für den entsprechenden Anwendungskontext besser passen und andere dann eben weglässt, die für diesen Anwendungskontext vielleicht nicht so passen. Und dann gibt es tatsächlich auch noch die Möglichkeit, dass man die Heuristiken entsprechend auf Passgenauigkeit überprüft, zum Beispiel eben, ob sie zu der entsprechenden Schnittstellentechnologie passen, ob sie zu den entsprechenden Ein- und Ausgabegeräten passen oder ob sie auch auf dem passenden Abstraktionslevel sind. Wenn wir dann entsprechend alles durchgeführt haben, dann müssen wir natürlich zum Schluss auch das Ganze auswerten. Und bei der Auswertung ist es dann so, ich hatte ja gesagt, wenn es mit mehreren Experten durchgeführt ist, dass man hinterher auch mehrere Ergebnisse hat und dann muss man unter Umständen gucken, gehen die denn alle in die gleiche Richtung oder sind sie sehr unterschiedlich? Und daraus kann man dann natürlich entsprechend die Abweichungen, die dann von den jeweiligen Experten identifiziert wurden, priorisieren. Man kann zum Beispiel markieren, welche Wahrscheinlichkeit gibt es denn, dass dieses Problem auch tatsächlich ein Problem ist? Wie schwer ist denn tatsächlich das Problem oder die Abweichung? Gibt es vielleicht Alternative Lösungswege, um eben dieses Problem zu beheben. Dann versucht man eben diese Probleme nach entsprechender Priorität zu sortieren und kann dann eben an die Entwicklung konkret zurückspielen und kann sagen, also diese Stelle hier zum Beispiel ist eine ganz grobe Verletzung einer bestimmten Guideline und dann kann man auch auf die entsprechenden Guideline verweisen. Beziehungsweise man kann eben auch sagen, also das hier ist zwar auch eventuell ein Problem, wenn ihr mal Zeit habt, könnt ihr es vielleicht noch ändern, aber das ist jetzt nicht unbedingt so dramatisch. Was sind die Vorteile der heuristischen Evaluation? Natürlich ist sie relativ einfach anzuwenden, sie ist auch einfach zu erlernen. Sie kann also auch von Personen gemacht werden, die nicht unbedingt Usability-Experten sind. Und man kann sie natürlich auch auf relativ frühe Prototypen einsetzen oder anwenden. Allerdings mit den Einschränkungen, die ich ja eben gerade vorne bei der entsprechenden Erläuterung schon gesagt habe. Also je weniger ausgereift ein Prototyp ist, umso schwieriger ist es manchmal, bestimmte Heuristiken zu überprüfen. Nachteile sind allerdings, dass bei der heuristischen Evaluation unter Umständen ein Fokus auf nur sehr kleine Probleme gelegt wird, weil eben irgendeine Heuristik da ist, die dann vielleicht sagt, der Button muss jetzt an einer ganz bestimmten Position sein und dann hält man sich unter Umständen daran fest, weil auch alle Evaluatoren das gefunden haben, aber man verliert so ein bisschen die größeren Probleme aus den Augen. Es gibt bei der heuristischen Evaluation kaum eine Möglichkeit zu erkennen, ob denn die Oberfläche die entsprechende Aufgabe, die man gerade evaluiert, wirklich unterstützt, weil man ja nur auf die Heuristiken überprüft, aber nicht, ob eben der Aufgabenablauf auch so richtig ist. Die Ergebnisse selbst sind sehr abhängig von der Sorgfalt und der Erfahrung der entsprechenden Evaluatoren und die Ergebnisse sind auch abhängig von den ausgewählten Heuristiken. Das ist klar, wenn ich die falschen Heuristiken auswähle, dann habe ich unter Umständen keine vernünftigen, validen Ergebnisse. Gut, und damit kommen wir mit diesem Video auch zur Übung. In der Übung geht es darum, dass Sie eine entsprechende heuristische Evaluation durchführen. Und dafür sollten Sie sich zunächst mit einem bestimmten Satz von Heuristiken, nämlich mit denen von Nielsen und Molich, etwas vertraut machen. Ich habe jetzt hier mal eine mögliche Quelle für diese Heuristiken angegeben. Die finden Sie aber auch im Internet an ganz unterschiedlichen Stellen. Hier diese Quellenangabe, die ich hier aber ist tatsächlich von dem Herrn Nielsen in seinem Blog entsprechend und er aktualisiert das eigentlich auch immer wieder und versucht nochmal neue Aspekte dort mit reinzubringen. Dann nehmen Sie sich letztendlich eine Website Ihrer Wahl mit entsprechenden Aufgaben, die man auf dieser Website üblicherweise macht und dann überprüfen Sie einfach mal die Einhaltung dieser Richtlinien auf der entsprechenden Website für diese entsprechenden Aufgaben und dann überlegen Sie, welche Abweichungen Sie feststellen und wie gravierend diese letztendlich sind. und da ist es sicherlich ganz wichtig, dass Sie auch mal gucken, wie gut lassen sich denn jetzt zum Beispiel diese etwas abstrakter gehaltenen Heuristiken von Nielsen und Molich hier an dieser Stelle überprüfen. Und überlegen Sie zum Beispiel auch mal, können Sie alle Probleme, die jetzt üblicherweise für Sie persönlich auf dieser Website dann so auftreten, auch tatsächlich mit Hilfe dieser Heuristiken finden? Oder gibt es vielleicht sogar etwas bei der Aufgabenabarbeitung? Wo sie sagen, Mensch, da habe ich eigentlich immer Probleme mit, aber selbst diese heuristische Evaluation hätte mir da jetzt vielleicht an der Stelle nicht geholfen, um dieses Problem tatsächlich zu finden. Ich bin wieder ganz gespannt auf Ihre Beispiele, freue mich auf die entsprechenden Übungsbesprechungen und sage Tschüss und bis dann. Tschüss!